ja hey leute was geht ab ich habe mal einfach ein video gedreht wo ich einfach nur fahre und das ist so auch wieder so ein stück charakter den der motor oh. <lacht> ist das geil perfekt rev matching perfekt Einfach zack. minimal was erzähle gibt ein bisschen sound auf die ohren gibt ein bisschen fahreindrücke auf die ohren gibt ein paar downshifts bisschen sound fenster offen fenster ein bisschen wird gelabert, aber einfach mal ein bisschen zuhören, also zieht euch rein, viel Spaß. <lacht> Wie bietet er so viel auf einmal. Sie gut, Sound gut, Reifen gut. Und wenn man ein paar Tage mit dem Ding unterwegs ist. Guck mal, perfekt Rev Matching, perfekt! <lacht> einfach zack! Das ist dann halt, wenn man das Auto kennt, ne? Das meinst du wie krass der Sound war nach der Nordschleife, nach zwei Runden, drei Runden Nordschleife, wenn du dann <lacht> zur Einfahrt fährst, was das für eine Kulisse gibt, ey. Boah, zu so krass. Also der Auspuff, wenn der Knacke heiß ist, ist ist nochmal eine Ecke geiler. Aber das ist es einfach was. Das fahraktive hier, nicht diese ganzen Knöpfe einfach, hier Beine, Beinarbeit. Ja, was soll ich sagen, ich habe Spaß beim Fahren und das ist es einfach. Und dann natürlich ein Auto, was in meinen Augen noch sehr modern aussieht in der heutigen Zeit, mit dem geilen Motor und dem guten Schaltgetriebe. ist einfach da, wo ich meinen Spaß drin habe. Ich fahre nicht immer so, aber mal muss das sein. Ne? Würde ich das mal an. Nur weil ich das will, nicht weil er das macht. Will ich es nicht, hab ich es nicht. Macht er von alleine auch manchmal. Aber nicht immer. Und das ist so auch wieder so ein Stück Charakter, den der Motor. Oh. <lacht> das ist geil. Ey. Ja, das ist einfach... Was macht er alleine? Mal so, mal so. weißt er selbst noch nicht. Aber gleich wieder. Nee, auch nicht. Da. <lacht> ja. Ey Leute, dieser Motor macht mich einfach verrückt. Soll ist auf dem ersten. Ja, wie soll ich das besser sagen? Es ist einfach, dass der Motor einen eigenen Willen hat und eine eigene Charakteristik von ihm einfach zeigt. Mal ist die Bremse ein bisschen warm, ist, deswegen quitscht sie. einfach der Motor mal so, mal so macht. Es ist nicht dieses digital gesteuerte dass man sagt, ja, jetzt muss ich dir unbedingt diesen einen bapp geben und das machst du jedes mal sondern mach macht mal lauter mal leiser mal doller mal mehr mal weniger und auch mal ein oder einen halben oder eineinhalb und je nachdem welchen gang du wählst ist es auch nochmal unterschiedlich Das ist irgendwie so dieses ganze Spiel, was das Auto in Summe liefert. So, natürlich auch der Performance-Enginefer macht echt viel aus in Emotionen, aber trotzdem das Ding mit dem Serienauspuff, mit Schaltung und der Leistungsentfaltung alleine ist auch mächtig ausschlaggebend für die Charakteristik. Und da war wieder einer. Das ist so geil. haben mich gefragt ob das schädlich ist es ist nicht das beste aber ich mache seit sechs jahren oder fünf jahren und bisher keine Macken so schlimm kann es ja wohl nicht sein dann ne? oh, Leute. Guck mal, was da kommt. Degan CS. Uh, sweet Kiste. HHCS mit H-Kennzeichen. Das Ding brennt auch, Alter. Ja, so, das Video nennen wir mal Wir fahren. <lacht> wir fahren zusammen. Ja, also echt cool, ähm, Sound habe ich echt unfassbar viel Spaß mit, die Art und Weise, wenn man das auch erkennt, Downshifts, Soundgelisse dazu, und dieses Ruppeln, Knallen. NICE einfach. <lacht> so, was soll ich jetzt so sagen? Entscheidet selber, ist es gut? Ist es gut? So Leute, ich hoffe ihr hattet Spaß. Das war, wir fahren und jetzt sind wir sind genug gefahren. Ich glaube das Video wird zu lang für euch. Ich fahr weiter. Vielleicht lasse ich die Kamera laufen. das einfach mal Kommentar los hoch. Also, auf <lacht> Peace.